Hi, hey, ich bin Samuel und ich mache Lehre aus Metallbauer. Es ist sehr ein sehr abwechslungsreicher Job, man macht überhaupt nicht alltag die Und es ist sehr kreativ, weil mit Metall kann man extrem viele verschiedene Sachen machen. Wenn du eine Lehre als Metallbauer machen willst, dann ist es sicher nicht schlecht, wenn du körperlich fit bist, gut im Mathe und auch sehr optimal ist, ein gutes Vorstellungsvermögen. Das Schweißgerät ist eines der wichtigsten Arbeitsgeräte bei mir am Arbeitsplatz. Nebst der Bohrmaschine und der Sage. Und mit dem Schweißgerät du ich tagtäglich verschiedene Metalle zusammenschweißen. Sei es dann ein Geländer oder eine Tür oder auch einfach nur ein Rähmchen. Wenn dich dieser Beruf interessiert, dann komm doch an Swisskills zum Stand der Metallbauer schauen.